Frau Bundesrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Goldinitiative gibt uns die einmalige Chance, dass wir den Betrug vom Fiat Money, also vom ungedeckten Papiergeld, endlich brechen und beenden können. Ja, der große Betrug unserer Zeit, der geschieht mit dem Geld. Zentralbanken, Geschäftsbanken und Regierungen spielen mit dem Eigentum der Bürger. Während sich die drei Parteien des neu gedruckten Geldes als Erstverwender ohne Abwertung bedienen können, bekommt die Mehrheit der Bürger als geprellte mit dem neu gedruckten Geld eine Abwertung zu spüren und muss diese schlucken. Wenn die Kaufkraft des Geldes jährlich um nur zwei nachlässt, weil immer mehr durch nicht gedecktes Geld in Umlauf kommt, ist in 20 Jahren der Wert dieses Geldes halbiert. Das Aufblähen der Geldmenge ist bequem. Es handelt sich um eine unsichtbare Steuer, die sich fast unbeliebig erhöhen lässt. Eine einfache Überlegung hilft, diesen Trick zu durchschauen. Wenn die ganze Menschheit plötzlich von einem auf den anderen Tag doppelt so viel Geld hätte, wären sie dann reicher, gäbe es mehr Wohlstand, gäbe es mehr Arbeitsplätze? Nein, denn auch die Güter würden sich verdoppeln. Wenn hingegen also der, der Preis der Güter, wenn hingegen der Staat plötzlich doppelt so viel Geld hätte von einem Tag auf den anderen, dann haben die Bürger weniger, weil der Wert des Geldes weniger ist. Was hier geschieht, ist nichts anderes als kaschierte Enteignung. Papiergeld war bis zum Ersten Weltkrieg durch nicht beliebig vermehrbare Edelmetalle gedeckt. Danach wurde diese Deckung verwässert, sonst hätten sich die Kriege des 20. Jahrhunderts gar nicht finanzieren lassen. Unter dem Goldstandard herrschte in den USA 136 Jahre Preisstabilität. Seit 1913 jedoch ist die Kaufkraft um unglaubliche 95 Prozent gesunken. In der Schweiz wurde die in der alten Bundesverfassung vorgeschriebene 40-prozentige Golddeckung des Frankens mit der Totalrevision aufgehoben, still und heimlich. Dabei machte genau dies den Franken stabil, sicher und unabhängig. Angebot und Nachfrage bestimmen nicht nur Güterpreise, sondern auch den Preis des Geldes, also die Kaufkraft. Je mehr davon angeboten wird im Verhältnis zur vorhandenen Gütermenge, desto wertloser wird es. In den letzten 30 Jahren hat sich das Volumen der Güterproduktion in den Industrienationen verfünffacht, das Geldvolumen hingegen verfünfzigfacht. Roland Bader schreibt in einem Buch, das ich allen hier empfehle, das heißt Geldsozialismus, das am Markt entstandene Geld, also letztlich die Gold- und Silberwährungen, waren gesundes Geld, das uns vom staatlichen Gewaltmonopol verordnete, durch nichts gedeckte Papiergeld, das Fiat Money, ist krankes Geld, es ist Falschgeld. Und der US-Präsident Hoover hat eins gesagt, Papiergeld ermöglicht es den Politikern, die Ersparnisse der Bevölkerung durch Manipulation der Inflation und der Deflation zu konfiszieren. Wir haben Gold, weil wir den Regierungen nicht trauen können. In unserer direkten Demokratie in der Schweiz führt dies zu paradoxen Konstellationen. Wir lassen das Volk entscheiden über kleine Vorlagen, 50 Millionen Franken, 100 Millionen Franken. Es gibt einen Riesenaufschrei, das ist zu teuer. Und gleichzeitig weitet die Nationalbank die Geldmenge um Hunderte Milliarden aus. Es gibt keine Debatte und es gibt keine Volksabstimmung. Die wenigen, die diese Mechanismen seit Langem kritisieren und auch die aktuelle Krise präzise voraussagten, waren unabhängige, von der österreichischen Schule geprägte Ökonomen. Doch sie werden kaum gehört. Denn ein echter, unparteiischer Liberalismus lässt eben genau nicht die mächtigsten und die Finanzkräftigsten profitieren, die staatliche Regulierungen in ihrem eigenen Interesse wollen, sondern den einfachen Mann und die einfache Frau. Der echte Liberalismus ist keine Bewegung für das Großkapital, sondern für den Mittelstand, für Selbstständiger Werdende, für den Leistungsbereiten und für die Ehrlichen. Die Goldinitiative verhindert, dass einfach neues Geld gedruckt werden kann, und sie stellt sicher dass in der Bilanz neben Papiergeld auch noch echte Realwerte vorhanden sind. Deficit spending ist eine Methode der Enteignung. Gold steht diesem hinterhältigen Vorgang im Weg. Es steht als Beschützer der Eigentumsrechte. Wenn man das begriffen hat, so hat man keine Schwierigkeiten mehr, die Feindschaft der Planwirtschaftler gegen den Goldstandard zu verstehen und der Goldinitiative zuzustimmen. La parole est à Mme Kinner-Nellen, prochain orateur, M. Raiman Maximilian.